Narumol, tragischer Todesfall. TV-Bäuerin Narumol trauert um ihren Ex und Vater ihres Sohnes Jack. Der 53-Jährige ist verstorben. Wegen starker Rückenschmerzen habe er viele Tabletten geschluckt. Die Kombination aus Billen und Spritzen habe sein Herz nicht mehr mitgemacht. Doch vor allem ihr Sohn trauert sehr, mein Kind hatte eine sehr enge Bindung zum Papa. Er leidet schrecklich und hat in den ersten Wochen nach dessen Tod 10 Kilo Gewicht verloren, so die 52-Jährige im Neuen Blatt. Und obwohl ihr Ex sie sehr gequält hat, als sie noch ein Paar waren, hat Naumul nun ihren Frieden mit ihm gemacht. Ich habe ihm heute alles verziehen. Das ist wichtig, damit er nach seinem Tod Ruhe finden kann.